Hallo, heute möchte ich euch das Programm PureSync vorstellen. Mit ihm könnt ihr synchronisieren und äh, Backupen und Spiegeln. Das Ganze ist für Privatpersonen kostenlos. F äh, Firmen müssen sich nach 30 Tagen eine, äh, eine Lizenz erwerben. So, dann gehen wir jetzt hier einfach mal auf Datei Neue. Und dann bekommen wir hier die verschiedenen Synchronisationsarten. Zum Beispiel Ordner synchronisieren. In beide Richtungen. Ein Backup oder Spiegeln. In unserem Fall ähm, synchronisieren wir jetzt zwei Ordner. Hier wäre zum Beispiel ein, guter, ein gutes Einsatzgebiet. Das Synchronisieren eines NAS mit ähm, dem Benutzerverzeichnis, zum Beispiel Bildern oder Dokumenten. So. Wir synchronisieren jetzt den ähm, Public Folder und hier meinen Benutzer-Account-Ordner. Äh, Die Ordner Unterordnative ähm, also, er soll erstmal Unterordner synchronisieren und die Tiefe gehen wir mal das Maximale ein, das müssten 11 sein. Also wenn ich jetzt hier so drauf gehe, geht das nur bis 11. Also, lassen wir jetzt einfach mal 11 gehen auf Weiter. Hier können wir noch äh, Filter anlegen, zum Beispiel nur PDF-Dateien oder JPEG-Dateien. Oder wenn zum Beispiel eine Datei in einem Ordner gelöscht wird, was soll dann im zweiten Ordner passieren? Wir können das Ganze auch automatisch ähm, durchführen lassen. Zum Beispiel bietet sich diese Option an, wenn ein USB-Stick angeschlossen wird, dass dann dieser äh, synchronisiert wird. Oder nach Zeitplan, zum Beispiel alle drei Tage um 17 Uhr. So, gehen wir jetzt auf Weiter. Wir können hier noch einen Namen eingeben. Benutzer. Ordner. Und gehen auf Fertig. So, jetzt gehen wir noch erstmal auf Einstellungen, hier bekommen wir noch ein paar Optionen mehr, zum Beispiel wenn Konflikte kommen, wenn zum Beispiel eine Datei schon existiert, ob dann zum Beispiel die neuere Datei verwendet wird, wir können das Ganze noch komprimieren, oder mit einem Passwort versehen, wir können hier noch Programme ausführen, Und viele weitere ähm, Dinge. So, wir sind hier unten schon äh, Synchronisation gestartet. Also er macht das gerade schon mal. Okay, wir gehen jetzt trotzdem hier mal auf, Aus, auf Vergleich starten. Denn bevor er synchronisiert, muss, äh, vergleicht er immer, was hier geändert ist. Wir sehen jetzt hier die Dateien, wo in diesem Verzeichnis sind. Die werden in dieses Verzeichnis und die Dateien in diesem Verzeichnis werden in dieses Verzeichnis kopiert. So, dann synchronisieren wir jetzt hier einfach mal und Sie sehen, in den Ordner 1 kommen 65 Dateien und in den Ordner 2, 39. Klicken auf OK und dann synchronisiert er jetzt hier ähm, die beiden Ordner ab. Okay, wir sehen jetzt hier äh, sind ein paar Fehler ähm, aufgetreten. Gucken wir mal Protokoll angucken. Also um diese Datei zu kopieren hat er nicht die unnötigen Rechte. Okay, also wir sehen hier, wir müssen das jetzt mal als Administrator starten. Dann machen wir das Ganze jetzt mal, schließen hier Peersync. Da bekommen wir die gleiche Meldung. So also, als Administrator, natürlich nur unter äh, Windows Vista und Windows 7. Gehen wieder auf äh, Vergleich starten und synchronisieren jetzt. Okay, jetzt haben wir zwei Dateien mehr rüber kopiert. Aber bei diesen ähm, scheint es wohl ein paar Pro äh, Probleme zu geben. Gut. Das dürften auch mehr temporäre Dateien sein als andere. So gesehen ist das jetzt eher uninteressant. Ich hoffe, euch hat dieses kleine äh, Video gefallen und ähm, danke fürs Zuschauen.